Hallo Leute und herzlich Willkommen zum neuen Video. Ich zeige euch heute den Schaum mit drei Bällen. Ihr braucht dazu natürlich drei Bälle. Und wenn man den ganzen Trick kann, dann sieht er so aus. Und wie funktioniert das Ganze? Also als erstes würde ich euch empfehlen mit zwei Bällen anzufangen. Und dann werft ihr einfach den einen Ball hoch. Wenn ihr rechts hinter seid, würde ich in der rechten Hand empfangen. Wenn ihr links seid, in der linken Hand und dann werft den rechten Ball hoch und geht dann den anderen Ball aus der linken Hand unten durch das heißt hochwerfen, durchgeben hochwerfen, durchgeben und das ganze kann man dann schnell hintereinander machen und das sieht ja noch nicht so spektakulär aus aber mit drei Bällen geht es dann genauso nur habt ihr dann weniger Zeit zum durchgeben und müsst ein bisschen höher dann noch werfen das heißt ihr nehmt dann den dritten Ball und das ganze könnt mit zwei Bällen und dann fangt ihr wieder an, hochwerfen, hochwerfen, hochwerfen und nur Also, zwei Bälle in der rechten Hand, den ersten hochwerfen und dann gleich den zweiten hochwerfen, also hoch, hoch, nochmal, hoch, hoch. Und wenn ihr den hochgeworfen habt, beide, gebt ihr den anderen unten durch. Also hoch, hoch, durch, hoch, durch, hoch, durch, hoch, durch, hoch, durch. Ich zeige es euch jetzt nochmal in Zeitlupe. Das war es auch schon wieder von dem Trick. Wenn ihr noch Fragen habt dazu, dann schreibt es sie gerne in die Kommentare. Ich werde euch auf jeden Fall antworten. Ansonsten sehen wir uns am Samstag um 16 Uhr wieder. Bis dahin. Ciao.